Ja. Ich möchte aber keinen Prajus-Schaden bekommen. Der macht ja, ich mir auch auch das doch ein dazu. Deswegen wird ihm der Weihwassertrick auch nur so unbedingt helfen. Dann ist wirklich eine volle Weihwasser mit herumtragen. Was ist, wenn die undicht ist oder so? Du weißt schon, wie <lacht> ja, ja, früher in der Schule, wenn du deine Flasche in den Rucksack wirfst und merkst hinterher, oh, die ist ausgelaufen, nur dass du hier von Verbrennungen kriegst. eine Fingerfertigkeit. Mhm. Du kannst Frosty schon hören, ja. oder? Äh. Ja, aber komm, als hätte ähm, Hage Probleme mit Fingerfertigkeit.